Moin moin, wir sind die in Ichi aus Eislinger der Filz und wir befinden uns hier in Bella Italia, in Kalabrien am Mittelmeer, um unser Versprechen einzulösen. Wir hatten auf unserer letzten Tour unsere Freunde von Ocean care mit dabei, mit einem Stand und unsere Konzertbesucher konnten Fotos, von sich machen lassen. Wir haben versprochen, für jedes Foto, das gemacht wird, eine Minute lang Plastikmüll aus dem Ozean zu holen und äh, das machen wir jetzt. Ja, wir kommen gerade aus dem Wasser zurück und haben äh, mal wieder leider ganz schön viel Zeugs gefunden, wo man merkt, in so einem schönen Ort gehört sowas nicht hin und das ist einfach äh, tragisch. Wir sind sehr froh, dass wir zusammen mit Ocean Care die große iCare kampagne gegen äh, Plastikmüllverschmutzungen an den Start bekommen haben. Am 21.9. ist der große World Cleanup Day. Macht alle auch mit, der World Cleanup Day ist eine tolle Chance, dass ihr euch auch beteiligt, euren Beitrag leistet. Aber ganz wichtig, packt wirklich ähm, das Problem an der Wurzel. Vermeidet Einwegplastik, wo ihr noch könnt. Es gibt ähm, tolle Tipps bei uns auf der Webseite. Unter iCare findet ihr da Alternativen. Und ähm, ja, wir sind alle ein Teil des Problems, aber auch der Lösung. Also packt mit an.